So, Glomanda entwickelt sich. Ja, das ist übrigens nicht das Glomanda, das ich von Delion bekommen habe in hobbs Haus, sondern ein gezüchtetes, weil ich habe so das Gefühl, nur Delions Glomanda kann irgendwie dieses Dynamax auslösen und ja, also Geiger Dynamax. Und ja, ich habe mir eins gezüchtet und das konnte das nicht zum Beispiel. Also ja. Ich habe natürlich gewartet, bis ich hier ein Guts bekommen habe mit einem vernünftigen Wesen und so. Und ja, das ist jetzt hier sozusagen nur, um zu trainieren und die äh, Entwicklung zu zeigen. Zum Beispiel Glutex, so was wir noch gar nicht gesehen haben hier. Wir haben es ja nur Glurak gesehen. So, hi. Es ist brutal veranlagt. Im Kampf schlägt mit seinem brennenden Schweif um sich und schlitzt Gegner mit seinen scharfen Klauen ab. What? ok nun, so entwickelt sich das mal sehen da haben wir ein glubak schön pokémon eins der ersten pokémon hat weil ich gesagt gesehen haben in diesen Spielen. Ne? dieses buch man kann mit seinen feuer felsen schmelzen Es verursacht ab und zu wald Was? okay Nein. So, guck mal, was wir dann neues haben. Das haben wir noch nicht. Komm mal her. test Und die animation sind aus. <lacht> okay, äh, ja. Was es Egal. männliches jetzt <lacht> Okay. Ja, okay, dann wird das hier ein bisschen schneller gehen, ne? Und so für hm, Druckschlag. wenn ich auf screen irgendwie trainieren mir nur so also durch die animation abstellen einfach nur damit das schneller geht und vergesse ich die immer wieder anzustellen wenn ich gerade mal was finde hier war mein nebel deswegen habe ich mir gedacht guckst mal hier vorbei weil irgendwie fehlen mir irgendwie voll viele pokémon die nur im nebel erscheinen so pp und so fehlt noch ich glaube noch irgendwas und ja gut. ich glaube die vorentwicklung hiervon war auch Irgendwo hier angezeigt, aber ja, anscheinend taucht das für ich auch hier auf. Die letzte Entwicklung muss noch besser ist. Noch, wann kommen? Ich habe meine Angriffskraft erhöht und ich kann nicht verwirrt werden. Sehr gut. Gott, danke. Habe ich das wurde gefahren? Das heißt, wir müssen jetzt noch und die Vorentwicklung züchten, aber wir sind auch fast fertig mit dem Training. Das sind die einzigen Pokémon, die ich jetzt auf Level 65 bringen muss, und die anderen Pokémon so Gravit und Punkt. die habe ich jetzt wegen Mitnahme extra gefangen. Äh, es ist die Zukunft als äh, Sternenkonstellation. Seine psychokräfte sind gewaltig, aber es ist von Natur aus konfliktscheu. Okay, cool. Oh, ich werde ja wissen, nicht, welches Pokémon jetzt hier aufschlüpft. molly war nicht mehr jetzt noch entwickeln, ne? Es war noch ein Baby, es weiß ich mit kräften die seinen schleifenförmigen Fühlern in wohnen durchaus zu werden zum Schleifen sein. Und da entwickelt sich molly war Level 32. Man hat man jetzt ganz kurz den Pokédex gewinnen, wird gebergt, also nicht äh, in sternenklaren Nächten. Im Für das angeblich schlafende Kinder aus ihren Betten. Man nennt es auch die Hexe der Bestrafung. Was Was? okay? Aha, guck mal, was ich per Zaubertausch halten habe. Ein Mimik, oh. äh, es verbringt, es verbirgt sich unter einem Lumpen, der wie ein Pikachu aussieht, damit. Niemand Angst vor ihm bekommt. Leider wird es dadurch noch gruseliger. Ja, schön. Einfach mal hier per Tausch statt bekommen und schon wieder ein neues Pokémon und zwar ein Schild exklusiver Eintrag. Und zwar jetzt hier für Pokémon Schwert. Awesome. Man findet es an Orten, die vor langer Zeit vor mir bedeckt waren. Wer es mit einem Stein verwechselt und herumkickt, wird verflucht. Gut. Danke an ähm, ja irgendein japanischen Namen. Danke an Originaltrainer so und so. Äh, okay. Gut, da müssen wir natürlich auch noch entwickeln. Ne? Gut, werde ich mich schon dran machen. Keine Sorge ich glaube das ding ist auch nur exklusiv für schild oder Aber sonst hätte ich das glaube ich schon ja okay gut sehr gut es kam von einem extrem kalten ort in dem es sich treiben ließ und schließlich angespült wurde es kühl unablässig sein äh, gesicht mit eis Na, willkommen Oh, habe ich das schon? Bin mir jetzt nicht sicher. Ne, okay, dann habe ich da noch ein Schild, Sehr gut, Lavita. Oh. Sie schlüpfen tief unter der Erde und fressen sich durch das Erdreich bis zur Oberfläche durch, wo sie sich verpuppen. Cool. Noch ein Schild exklusiv, Pokémon sehr gut in sein kleiner und stecken heilende Kräfte. Es heilt kleinere Wunden, indem es diese mit seinen Horn berührt. Berühren schön, und da entwickelt sich Lavita auf Level 30. ok Okay. So, ist das Despotar wird aber noch eine Weile dauern. So, 25 Level oder so. Also trotz einer Handschal kann sich frei bewegen. Es ist flink und äußerst zerstörerisch. Okay. Genau wie ich. Und die nächste Entwicklung folgt zugleich. Und die nächste Entwicklung folgt zugleich. auf Level 38. 38, ne? Sie hat gar, sie hat sich kaum, als zu hell. Gorgason, mach mal das Licht aus. In ihm wuchs eine mysteriöse Kraft und so lässt er sich von seinem Panzer los. Sein geisthaftes Ektoplasma schützt die Seele im Kern. Okay. Und hier auf Level 40 entwickelt sich unser Poneta. Schön. warum ist das so am leuchten warum sind alle entwicklungen so am leuchten so wenn es die attacke klingen mit seinen horn einsetzt ist stark nur um so löcher in die dicke metallplatten zu bauen warum kommt nicht erst irgendwie weiß ich soll eine attacke äh, Will diese und diese Attacke lernen, da nee. geht immer erst zum Pokédex und dann wieder zurück, weil ich die Attacke lernen muss. Warum entwickelt sich das wie hey, ich nicht? Sagt mir halt, will diese und diese Attacke lernen und dann kommt der Pokédex-Eintrag. Er ist irgendwie voll dämlich. Warum fällt mir das jetzt erst auf? Okay, und Level 55 Puppe entwickelt sich. Yeah. Esputar, alles klar, ja dank seinen starken Körper fürchtet sich vor keiner Form vom Angriff. Deshalb zettelt es unterbrochen Kämpfer an Alles klar, also gibt es gegen Kampf-Pokémon. So hier befindet sich ein Pixie, was ich noch in meiner Kollektion brauche. Herr und Pixie, Pipi und Co. tauchen irgendwie alle irgendwie nur in ein, zwei Gebieten auf und zwar wenn irgendwie Nebel ist an einigen Orten aber irgendwie scheint hier nie in den Orten Nebel zu sein, den ich brauche also ja das ist glaube ich wahrscheinlich irgendwie eine Sonnenfinsternis irgendwie in Real Life zu begegnen als irgendwie das und ja zum Glück können aber einige Pokémon auch per Dino Rates gefangen werden und ja ich hoffe das funktioniert jetzt auch wenn jetzt mal hier rein vier Sterne sind noch machbar fünf Sterne sind die einzigen die ich nicht alleine schaffe und ja jetzt mal rein knöpfen uns dieses pixie vor was wir auch nicht fangen können wir haben mehr oder weniger unendlich versuche weil irgendwie speichert das Spiel nur wenn ich so ein wunsch bocken das ding einwerfe und ja fang versuchen kann ich mal wieder speichern vorher und dann noch mal versuchen und ja wir machen ich habe schon ein paar von denen ja screen gemacht, und diese ganzen Erfahrungsbomben so zu sammeln. und ja, dann gucken wir mal. Jäger macht dich groß. Boah. Krass, so. Jäger ist jetzt nicht die allerbeste Option gegen das Ding, aber klappen nach macht gesagt, fünf war deine sind die die unmöglich sind sind irgendwie ausgelegt so hat man die gar nicht allein schaffen kann weil man irgendwie weil nicht nicht also nicht zu einem bestimmten punkt und die hp abziehen kann habe ich mir schaden du machst du wirst immer irgendwie weil nicht so nur ein viertel von den hp abziehen dann kommen die mit dem Schild und ja, dann kannst du wieder nichts machen und ja, ist ein bisschen doof. Aber vier Sterne ist noch machbar, alleine. So, ja muss das Ding erledigen, übrigens nicht schwächen. Oh gott, Metronom. der Schneider. Okay. Bereich habe Jäger überreste gegeben, warum nicht? Ich habe den außerdem so deiner Raid Bonbons gegeben. Und ich werde irgendwie die AP erhöht. Und es gibt Dyna Max ist und ja. Bei dem schon gesehen hat jetzt doppelt so viel Ab wie vorher, glaube ich. So. ist jetzt nicht so schwer der Kampf. Also wir fangen das Ding am Ende. sehr gut gut gemacht da so, fangen und ich will also mit dem mondball weil vielleicht will ich das ding irgendwie benutzen keine ahnung warum nicht mondball wie und sieg äh. Du so, aber auch drin bleiben, Kollege. Oh Gott, hat auch erledigt mal. Ja, jetzt kriegen wir hier ganz viel. wenn man dann die TPs, ne? Und Erfahrungspokemons. Ich war meinen ganzen Competitive Pokémon, die ich gerade am Trainieren bin, Einsätze. So oh. endlich mal sie ein Fenafon und scheues Pokémon, das sofort die Flucht erreicht wenn es Menschen wahrnimmt. Alles klar. jetzt kann ich mir jetzt auch die vorentwicklung hinzüchten, ne? Gut, schön So, ich weiß nicht genau, wo ich diesen Typen dranhängen soll, ne? Ich will irgendwann mal hier den Kampfturm machen und dann will ich noch hier den Champ Cup wiederholen, so wie ich das verstanden habe, ne? Und ja, irgendwie passt der Typ nirgendwo so zwischen rein, deswegen. Machen wir den jetzt, ich packe den dann irgendwo in einen meiner Fangparts rein. In einen der letzten. Ich weiß sowieso nicht mehr genau, was ich so alles noch fangen kann. Also ja. Gut. Ähm, du, komm mal her. Unser Team sieht so aus. Wir haben alle Pokémon mindestens auf Level 65 von unserem Story Team. Außer Igni, der ist Level 66. Und ja, kommt mal, wie stark du bist. So, das haben wir schon gesagt. Morimoto. Okay. Ist so schnell aufgetaucht ich konnte nicht reagieren gut muy moto von Game Freak ja, das ich mir schon gedacht da kommen wir ja Gorazone und Kau und dann und wir sind in ein Stadion und hier ist ein Doppelkampf okay alles klar dann zeigt mal vorher bei den und wenn man sagen länge gegen Gorgason ja er ja, verlaucht auch sturzflug gelernt ist auch nicht schlecht ist ja noch ein vogel stimmt ja eigentlich erlaubt so mit einer krippe ja, überlebt wo man geht nach drei runden ko wäre ich das geht doch so weit von auf die pass auf Autsch. Ähm, ja. Was wollte machen? Den ja. Und machen noch mal den ja, weil wir waren ja schneller. Du. So. habe klick ist eine richtig gute attacke die gibt hohe tritt chance und ja ich wusste du gehst auf die knie deswegen auf sprungfeld eingesetzt so herr von lauf auch was gegen natürlich wird nicht auf links losgehen äh, magiker Jetzt schon klappen so das soll mir gleich drauf gehen. Ich, nie ich kann Bei dazu schaut dazu so eine Fähigkeit eigentlich. Mein Gott, der Gegner hat eine starken Attacke. das muss ich auswechseln. Schauplatten. ding ich gibt es ja auch noch stimmt wir gehen mal setzen Schaufen ein sprungfeder und dann setzen war gegen nicht. wechseln wir mal ein haben wir nichts besonders dreck und hier hat du so ganz keine bodenattacken oder so ne? oder Pflanzenattacken, die sind noch schlimmer. So blöd. So, du müssen wir, wenn eine Runde noch üblich ist, eigentlich wieder runterkommen, ne? Ja, nicht weg. <lacht> wo ja. ist er hin? So, äh, wo man nur liegt. ist doch schneller, oder? Kommt schon. Das pokémon des champs und dann ihre den unschlagbar das gar nicht mal so weit herausgeholt ist weil ich bin noch kein einziges jetzt mal gebrochen gegangen ja oh jetzt kommt der mit so weit und ich muss auch austauschen war das war mein gott das voll competitive player okay jetzt eine bodenattacke ne meine wasser Wasser. Oh, ich von weg. So, wir nimmt ein wenig Schaden durch Tarnsteine. Hier wäre neutral. Ja, Blackwing. Wir machen auf dich. Das müsste vierfachen Schaden machen bei Feuer und stein Na. No. Da kommt. Nein. Oh Gott, Steinkarte. Äh, okay. Und weg besser. Die Leute, die auf 506 machen. Ja, überreste. Cool. Der Pulver. Da. ausgerechnet, das sechs man sich gerade dafür irgendwas ich sorge für der wird hat dinge nicht kaputt hauen. ich rechne damit dass blackwing drauf geht also Dort flog. Autsch! Steinkante, ja, das war's mit. Oder auch nicht. Steinkante sehr niedrige. Grad 70 oder irgendwie so was glaube ich. Oder 80, keine Ahnung. Jedenfalls nicht so eine gute. Okay. und ein relax könnte schlimmer sein ja noch ein sturzflug und du bist weg gegen dich setzen war Steiner, so würde ich sagen wo oh, ich bin ja nicht schneller. Ähm... Ja, stimmt ganz vergessen irgendwie keine Animation, da mich irgendwie voll überfordert. Okay. Nein, du. Damit nicht, wir sind beide langsam als wir So, du bist weg, glaube ich. Jawohl. Flecken ist besser als ein Drache, der seine Kinder auch einschießt. Die kleinen Kinder können es angeblich nicht abwarten, abgeschossen zu werden. oder habe eintrag bei Pokémon-Schild. wenn jetzt ja. ja, leider nicht so. Eine Kampfattacke. Ob das Blackwing überlebt? muss irgendwann einwechseln, wegen einmal marika sagen würde ich sagen ja, wenn ich die einwitz dann egal wir haben zwei frische pokémon eins davon wird schon überleben und der überlebende wird halt deiner wechseln und bei ist eigentlich nicht so gut gegen das ding weil relax ist ja auch spezial verteidigen aber egal. ich habe keinen schock leider Uh, deiner faust kommt gegen magika sam gott verdammt da direkt ich wollte mal die neue attacke zeigen von oh, lil mary oh. warte ignie der hat sich den angriff erwähnt, ne Gott, da ist dieses Gesicht? Ne? Oh, komm mal hier. Nein, Bin ich habe wirklich irgendwie jetzt aus irgendwie geschossen damit. So, Und deiner Brand. Ich zeige mal, wie man sein Pokémon größer macht hier. Großer Ball für ein großes Pokémon. Oh. Nein, ich meine Arme von den anderen und weg müsste oder. Komm, komm. Obwohl, <lacht> direkt sonnig wird stärker und dann habe wir ja wohl oh, nee. kann einfach nicht überleben. Ne? Ja, die hat so defensive Werte. Na gut, dann... Herr ja, von Lauch. Ja. Ich möchte teilhaben an diesen wunderbar inszenierten Kampf. jetzt weg okay, wenn alle trainer von hier jetzt so auf diesem level sind dann haben wir doch vielleicht noch ein bisschen heraus die werden wir den wieder bekämpfen können ich nehme an wir werden wieder bekämpfen können ey. kann man normalerweise kopfschutz mit solchen damit wenn er da Einsatz seines Lebens mit einem kopf er nimmt dabei selbst jede Menge Schaden. Das ist ein verdammt starker Angriff, Genauigkeit 80. Äh. Hm. Ja. Warum nicht? Gut, ich nehme an, leon wenn wir ihn wieder bekämpfen können, mit mindestens über 60 sein. Jetzt bin ich eben doch der Stärkste und Beste von allen, zumindest in meinen Träumen. Du gewinnst 13.000 Geld. Mensch, Skinner, du bist vielleicht stark, das hätte ich mir eigentlich denken können. Für deinen Sieg bei hast du ja eine Belohnung verdient. Du oval einen Ovalpin. Was hat denn? Du bist dieser Ovaler rückspringer der die Wahrscheinlichkeit erhöht, in hot Eier zu finden. Oh, ich kann den täglich bekämpfen. Cool. Oh, warte, Oval Pin, das ist dann so ein ähnliches wie Dingen Super fang Pin. Okay, das ist gut. Vor allem, weil ich genau gerade damit beschäftigt bin gerade. Gut, ausgezeichnet. Alles klar, dann ja. Gut, da wird in irgendeinem Punk park drangehängt, also ja. Gut, sehen wir uns. <lacht>